Willkommen hier zu Kurz und Knackig Spezial und heute haben wir wieder einen Gast und zwar, das ist der Ralf. Hallo Ralf. Hallo Sascha. Du bist ja jetzt zehn Jahre bei Elektra. Kannst du uns mal was dazu erzählen? Was war denn dein erstes Stück? Mein erstes Stück hieß äh, Lügen über Lügen, bin ich auch nur zufällig äh, zugekommen. Weil ich mal in der Sommerpause mal jemanden vertreten habe, der halt in Urlaub war und ja, brauchte ich den Text nicht, den hatte ich dann so schnell im Kopf, dass man mir dann noch eine Rolle anvertraut hat, die dann auch, finde ich, ganz gut geklappt hat. Und dann warst du gleich dabei. War ich gleich dabei. Und Im neuen Stück, das wir ja erst im nächsten Jahr sehen werden, bist du auch wieder dabei? Da bin ich wieder dabei. Kannst du uns so ein... Klein bisschen was über deine Rolle verraten. Natürlich darfst du ja nicht viel sagen, aber so ein bisschen. Ich glaube, sie ist nicht von dieser Welt. Okay. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen. <lacht> Neben Elektra, was machst du noch so gerne? Ich habe gehört, da ist noch eine musische Kraft in dir. Ja, weil ja auch Elektra leider zurzeit Zeit nicht wegen Corona eigentlich auch so eine kleine Gesangstruppe hatte. Habe ich da auch mitgemacht, musste aber feststellen... Ja, ich muss sagen ja sagen, arbeiten und da äh, mache ich schon seit einer Zeit, äh, nehme ich da auch Unterricht, damit es doch ein bisschen vernünftig ist, was man da macht auf der Bühne. Und jetzt geht es ja wieder los, ne? also vorher jetzt, Ja, ja nicht. ich habe jetzt erst wieder anfangen können, weil singen war ja ganz schwer mit Corona. Ja. Äh, gut, ist aber bekannt, aber jetzt aber geht es wieder. Also ich hoffe, es bleibt doch... Und man sieht auch, du strahlst richtig. Das ist das, was Ja, du ich hatte auch. heute meine erste studiert. Das ist so schön. So, wenn man wieder so die Freude, die man hat. Und dann auch wieder so ein Ziel, auch die Aufgabe. Jetzt muss ich mich wieder, gebe ich ehrlich zu, mit Corona. Ja, da macht man dann wenig. Dann, aber wenn man wieder eine Aufgabe hat und ein Ziel hat und ja. merkt, ah, da kann man wieder was machen, dann ist man ganz anders. Schön. Hast du denn einen Lieblingssänger? Oder Sängerin? Nicht, nicht, wirklich. nicht wirklich. Ich finde eigentlich äh, ein bisschen Lieder schön. Aber jetzt, dass ich sage, ich, ich höre gerne Schlager. Dazu stehe ich auch. Ist ja auch nichts Schlimmes, sondern hat ja viele, viele Fans. Gut, na dann hoffen wir dich im nächsten Jahr auf der Bühne zu sehen. Ich kenne ja deine Rolle schon. Du kennst dich schon, okay. Aha. Und äh, wir freuen uns. Und möchtest du unseren Elektra-Fans noch was sagen? Ja, ich freue mich auch, dass es endlich wieder losgeht. Ich hoffe, dass es im Mai dann auch wirklich klappt, dass nichts mehr dazwischen kommt. Und hoffe, dass wir viele von den Elektranern dann auch bei den Vorstellungen sehen. Ja. Gut, okay. Na dann danke ich dir. Und Wie wir gehen jetzt Tag. rüber wieder zur Probe. Ne? Wir müssen proben, ja, ja. Ah, ja. Wir müssen. Ja. Wir haben keine Zeit mehr. Ich okay. Bin Na, dann Tag, noch. Tschüss. <lacht>